Wenn Sie Ihren Schülerinnen und Schülern über die Thüringer Schulcloud Aufgaben zur Verfügung stellen möchten, gibt es unterschiedliche Wege, die Sie gehen können. Einen davon möchten wir uns heute etwas genauer ansehen. Wir gehen hierbei nicht, wie man vielleicht zunächst denken könnte, direkt über Aufgaben, was auch möglich wäre, sondern wir wählen den Weg über Kurse. Ich klicke auf den Bereich Kurse und Sie sehen, dass ich hier schon einige Kurse angelegt habe. Wie das genau funktioniert mit dem Anlegen von Kursen, haben wir in einem anderen Video bereits erklärt. Wir klicken nun auf unseren Testkurs, den wir erstellt haben und wir sehen, dass dort auch schon ein Thema vorhanden ist. Das Thema Rechnen mit Primzahlen. Es ist wichtig, dass wir ein solches Thema anlegen, damit wir diesem Thema im nächsten Schritt eine Aufgabe zuordnen können. Das ist ganz praktisch, weil man dadurch Aufgaben nicht nur willkürlich einfach in einen Kurs einfügen kann, sondern diese auch strukturiert den Schülerinnen und Schülern anbieten kann. Nachdem wir das Thema angelegt haben, klicken wir auf Aufgaben. Sie sehen, dass aktuell noch gar keine Aufgaben vorhanden sind. Ich erstelle also nun eine erste Aufgabe. Hier überlege ich mir nun einen Titel für meine Aufgabe. In diesem Fall bin ich nicht sehr kreativ und nenne diese Testaufgabe 1. Nun, kann ich diese Testaufgabe 1 meinem Kurs zuordnen. Ich klicke darauf und sehe schon, der Testkurs ist schon vorausgewählt. Ich könnte aber alternativ auch die Aufgabe in mehreren Kursen stellen. Ich bleibe aber hier bei dem Testkurs. Des Weiteren ordne ich die Aufgabe einem Thema zu. In dem Fall habe ich keine große Auswahl. Ich wähle Rechnen mit Primzahlen. Das Thema, das wir bereits in unserem Kurs angelegt haben. Ich habe hier nun die Möglichkeit, auch eine Gruppenabgabe zu ermöglichen. Das bedeutet, dass also diese Aufgabe nicht nur von Einzelpersonen bearbeitet werden kann, sondern auch von mehreren Personen gleichzeitig. Im Bereich der Aufgabenstellung, also diesem Textfeld hier, kann ich nun tatsächlich eine Aufgabe stellen. Auch hier bin ich nicht sehr kreativ und entscheide mich für Finde heraus, warum. Das soll mir an dieser Stelle reichen. Wenn nötig, könnte ich jetzt hier auch noch ein Bild einfügen oder ich könnte noch die Schriftart verändern. Also das heißt, verschiedene Möglichkeiten bietet mir auch dieses Textfeld hier. Ich möchte mich aber eher hier drauf konzentrieren, wo steht Dateien zum Hochladen ablegen. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit mit einem Klick darauf, mit der linken Maustaste, dass ich hier einfach eine Datei auswählen kann und mit Öffnen in meine Aufgabe hineinlade. Das ist insbesondere dann interessant, wenn Sie zum Beispiel Arbeitsblätter haben, die Sie Ihren Schülerinnen und Schülern zugänglich machen möchten. Wir haben also nun unsere Aufgabenstellung. Wir haben wahlweise auch eine Datei hochgeladen und wir können hier nun den Zeitraum bestimmen, ab wann die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler sichtbar sein soll. Auch können wir festlegen, wann der Bearbeitungszeitraum vielleicht endet, das heißt also, ab wann die Aufgabe nicht mehr bearbeitet werden kann. Das lasse ich jetzt alles auch erstmal offen und schaue mir noch die letzten zwei Häkchen an. Hier kann ich nämlich sehen, ob die von mir gerade erstellte Aufgabe nur privat für mich sichtbar sein soll, was ich nicht möchte. Ich möchte diese ja an die Schülerinnen und Schüler stellen. Deswegen lasse ich dieses Häkchen ungesetzt. Und ich kann aber auch festlegen, ob die Schülerinnen und Schüler ihre Abgaben von den Aufgaben untereinander sehen können. Das möchte ich in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt, könnte ich aber mit einem Häkchen hier tatsächlich auch aktivieren. Wenn ich das alles eingestellt habe, klicke ich auf Hinzufügen. Wir werden nun weitergeleitet oder zurückgeleitet in unseren Testkurs um genau zu sein, in die Übersicht und wir sehen in der Übersicht unseres Testkurses, dass die Testaufgabe 1 hinzugefügt wurde. Wir dürfen nun nicht vergessen, das Thema, welches wir vorhin angelegt haben und dem diese Aufgabe zugeordnet ist, für die Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen. Dies tun wir, indem wir auf Themen klicken und anschließend auf dieses noch durchgestrichene Auge. Wir klicken darauf und stellen fest, das Thema hat sich blau eingefärbt und das bedeutet für uns, dass die Schülerinnen und Schüler ab sofort sowohl das Thema sehen, als auch die von uns erstellte Aufgabe, die dem Thema zugeordnet ist, bearbeiten können. Wir können hier nun Abschließend in den Details uns auch noch mal genauer die Aufgabe anschauen. sehen hier nochmal den Text unserer Aufgabe, finde heraus warum. Hier sehen wir auch noch mal das Dokument, das wir der Aufgabe zugeordnet haben. Und all das könnten wir jetzt hier auch nochmal bearbeiten, löschen, vielleicht die Aufgabe auch kopieren oder die Aufgabe auch archivieren. Das alles wollen wir nun aber nicht. Stattdessen gucken wir hier nochmal bei Abgaben nach, ob jemand in den letzten Sekunden zufällig diese Aufgabe bearbeitet hat, was tendenziell eher unwahrscheinlich ist. Wir können hier aber langfristig sehen, welche Schülerinnen und welche Schüler eine Aufgabe uns bereits wieder abgegeben haben. Aktuell ist das noch keiner. Und wir können, sobald diese Abgabe erfolgt ist, auch einen Kommentar an diese Schülerin oder diesen Schüler schicken. Wie das funktioniert, das gucken wir uns in einem separaten Video an. Bis hierhin soll es nun erstmal das gewesen sein. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Erstellen Ihrer ersten Aufgabe hier in der Thüringer Schulcloud.